Da war der Arzt und die Hausapotheke und die Bäckerei, da fahren wir jetzt ein Camping. Legen und durch zentral im Witztal als Ausgangspunkt für alle Aktivitäten. Da haben wir einen Campingplatz, da haben wir die Highlights in der Umgebung und unter dem Video www.oetztalkamping.at, der Link zur Homepage.